T wie Trainerhöschen. Ein Trainerhöschen ist quasi eine Unterhose, die im Schrittbereich nochmal extra verstärkt ist mit mehreren Lagen Stoff und oft hat ein Trainerhöschen auch noch eine Nässeschutzmembran. Sie ist eben so eine Art ja, Zwischending zwischen einer Windel und einer normalen eine Unterhose und ist halt für diesen Zeitraum, in dem die Kinder noch nicht ganz so schnell auf der Toilette sind. Trainerhöschen können jetzt nicht so wahnsinnig viel Pipi aufnehmen. Ein kleines bisschen, damit die Oberbekleidung da nicht nass wird. Und in der Zeit sollten die Kinder dann aber auch schon ganz schnell zur Toilette dann gehen. Sie spüren es ja, wenn es nass wird.